Wie kann man in LimeSurvey CSS-Klassen nutzen, um die Darstellung einer Frage zu verändern? Zunächst mal finden wir hier im Menü von den meisten Fragentypen, ich habe hier mal eine ganz normale Frageliste Optionsfelder, dann finden wir hier im Menü unter Anzeige diesen Punkt CSS-Klassen. Und dort können wir jetzt eine CSS-Klasse einfügen, die wir selber erstellen können, um also die Darstellung zu verändern. CSS steht für Cascading Style Sheets und damit kann man ganz allgemein die Gestaltung von Webseiten verändern. In diesem Fall also die Gestaltung und die Darstellung von dieser Frage hier. Der erste Schritt ist es, dass man in die Designvorlage, also das Theme, reingehen muss und dort eine zusätzliche CSS-Klasse anlegen muss, die man dann hier auswählen kann. Dafür gehe ich hier auf den Punkt Konfiguration und dann Designvorlagen. Und dann kann ich jetzt die bestehenden Designvorlagen hier erweitern. Die Designvorlage, die standardmäßig bei LimeSurvey verwendet wird, ist Fruity. Hier findet sich diese Designvorlage und man kann die jetzt verändern, indem man hier auf Erweitern klickt. Jetzt wird hier der Name Extense Fruity vorgeschlagen. Ich nenne die jetzt einfach mal noch Test CSS. Und jetzt wird tatsächlich eine neue Designvorlage erstellt, die heißt, wie man hier oben sieht, Extends Fruity Test CSS. Und die kann ich jetzt nutzen, um eben weitere CSS-Klassen hier testweise mal hinzuzufügen. Dafür gehe ich hier unten links auf den Punkt Custom CSS und klicke dann hier darauf, um da also Änderungen vornehmen zu können. Hier steht jetzt noch nichts drin, außer ein paar Erläuterungen. Und ich möchte jetzt hier meine zusätzliche CSS-Klasse anlegen. Ich nenne die einfach mal Orange, weil ich den Text gleich Orange machen möchte. Und wenn man eine CSS-Klasse definieren möchte, fängt man mit einem Punkt an und dann direkt den Namen der CSS-Klasse, also in diesem Fall Orange. Dann kann man jetzt in geschweiften Klammern sagen, welche Regel man für diese CSS-Klasse festsetzen möchte. Und ich möchte jetzt einfach sagen, dass die Farbe des Textes auf Orange gesetzt werden soll. Also sage ich Color Doppelpunkt Orange. Und es wird hier auch automatisch schon mit diesem Silikolon hier beendet. Das war es schon für dieses erste kleine Beispiel hier. Ich klicke jetzt hier auf in lokale Vorlage kopieren und Änderungen speichern. Und dann ist diese Änderung in meiner Designvorlage Extense Fruity Test CSS enthalten. Jetzt gehe ich wieder zurück und wechsle wieder in meine Umfrage rein. So, zurück in der Umfrage ist der erste Schritt, dass ich jetzt in den Einstellungen die Designvorlage wechsle. Dafür gehe ich hier auf die allgemeinen Einstellungen und man sieht jetzt hier, dass hier diese Designvorlage ist, Extense Fruity Test, beziehungsweise normalerweise dann die Fruity Vorlage und da wechsle ich jetzt auf die Vorlage, die wir gerade gemeinsam erstellt haben, nämlich diese extens Fruity Test CSS. Das Ganze speichern und dann kann ich hier wieder in der Umfrage auf meine Struktur gehen und auf die Frage, die ich verändern wollte, dort dann wieder auf Bearbeiten klicken. Und dann kommen wir wieder an den Punkt, an dem wir am Anfang waren, nämlich hier bei den Optionen unter Anzeige findet sich hier dieser Punkt CSS-Klasse. Und dort muss man jetzt eben Orange eintragen, wenn man diese selber gerade erstellte CSS-Klasse Orange hier verwenden möchte. Dann gehe ich auf Speichern und Schließen und dann können wir direkt mal in der Umfrage-Vorschau schauen, ob es geklappt hat. So, und jetzt sind hier alle Texte in dieser Frage, also sowohl der Fragetext als auch die Antwortoptionen Orange. Soweit als erstes kleines Beispiel für die Nutzung der CSS-Klassen in LimeServer.